Okay, also zur neunten Sitzung wollen wir uns heute erste Streuungsmaße angucken und eine Art der Visualisierung dazu, das sind die Boxplots. Also ich notiere mal einfache Streuungsmaße und Boxplots. Bei den Streuungsmaßen geht es darum, sich jetzt anzugucken, wie stark die Ausprägung einer Variable streuen. Wir haben bisher immer uns nur Lagemaße angeguckt. Bei den Lagemaßen ging es um, gucken, wie die zentrale Tendenz einer Variable ist. Haben wir beispielsweise geguckt, bezogen aufs Alter, wo liegt das arithmetische Mittel, wo liegt der Median, wo liegt der Modus. Und jetzt wollen wir uns angucken, wie stark streuen die Werte um diese Mittelwerte herum. Und ähm, die allereinfachste Variante dafür ist, sich, anzugucken, sich eine Variable anzugucken und zu schauen, wie groß ist das Minimum, also der kleinste Wert, der in der empirischen Verteilung vorkommt, und wie groß ist das Maximum. Und dann kann man noch die Spannweite berechnen, dafür guckt man, wie weit das Minimum und das Maximum auseinander liegen. Wir machen dafür folgendes Beispiel, wir gucken uns die Altersvariable an. Und ähm, ich habe ja eine E-Mail geschrieben gehabt, dass ich für die Leute, die jetzt Probleme haben, hatten im Laufe des Semesters einen durchgängigen du zu schreiben, dass ich denen empfehle, jedes Semester bzw. jede Sitzung ein Semester, einen, einen du file zu machen, der ähm, in sich abgeschlossen ist, sodass man also einfach den Rohdatensatz nimmt und komplett alles, was man für die Bearbeitung dieser Sitzung braucht, in einen Dufall file zu schreiben. Das empfehle ich, wie gesagt, nur denen, die halt nicht damit zurechtgekommen sind, einen in sich sozusagen abgeschlossenen Dufall file für das ganze Semester zu machen. Und um den Leuten jetzt zu helfen, mache ich dieses Beispiel hier am Smartboard jetzt auch so, dass ich den Rohdatensatz nehme und auf nichts zurückgreife, was wir in den vorherigen Sitzungen gemacht haben. Das heißt, alle, die jetzt ihren Dufall file benutzen, den sie schon erstellt haben im ganzen Semester, die können natürlich die Sachen, die ich jetzt ganz am Anfang mache, nämlich ähm, diese Altersvariable zu erstellen, dann überspringen, weil wir das schon gemacht haben. Gut, also um also etwas über die Altersvariable herauszufinden, muss ich die, wenn ich jetzt den Rohdatensatz nehme, erstmal erstellen. Und dafür gucke ich mir erstmal die Informationen an, die ich dazu habe. Und zwar ist das nämlich die Variable f30. Die, hat die enthält die Informationen, zum Geburtsjahr. So, das führe ich aus mit Steuerung d und gucke mir das Ergebnis hier in der Ausgabe an. Das sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier zwei Befragte mit der Ausprägung minus 1. Wir haben also keine Angabe gemacht beim Geburtsjahr. Und dann haben wir hier die Geburtsjahre 1957 bis 1999. Das heißt, der erste Schritt muss jetzt sein, hier die fehlenden Werte zu definieren für die Variable f30. Und dann können wir im zweiten Schritt die Altersvariable daraus dann berechnen. Also schreibe ich mvDecode f30, mv minus 1 gleich Punkt A. Und dann berechnen wir die Altersvariable, das haben wir wie gesagt in der sechsten Sitzung schon gemacht. Generate man kann zum Beispiel nennen, F30 Alter ist gleich 2017 minus F30. Wenn man sich den Befehl anguckt, dann sieht man, dass wir im Prinzip das Alter berechnen, was die Befragten am Ende des Jahres erreichen. Weil wir wissen ja nicht wann sie, wir wissen ja nicht genau, wann sie Geburtstag haben. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Annäherung an das aktuelle Alter. So. Wenn wir den Befehl gleich ausführen, wird die Altersvariable erstellt und die neue Variable wollen wir dann ähm, nochmal labeln. Also schreibe ich mit label variable leistig alter ähm, alter der Befragten. So, wenn ich eine neue Variable erstellt habe, macht es Sinn, sich die mit dem Listbefehl oder mit dem Tabulate-Befehl einmal anzugucken, ob die Umwandlung auch so funktioniert hat, wie ich das haben möchte. Wir können jetzt für dieses Beispiel mal mit dem List-Befehl machen. Also schreibe ich List F30 und F30 Alter. Ich gehe das mal alles zusammen aus. Und schauen wir uns mal das Ergebnis an. So, wir sehen hier, jemand, der 1998 geboren ist, dem wurde, für den wurde jetzt das Alter 19 ausgerechnet. Wer 1997 geboren ist, für den wurde das Alter 20 ausgerechnet und so weiter. Wir gehen mal hier über More, um zu gucken, was mit den fehlenden Werten passiert. Und da sehen wir hier folgendes: jemand, der in der Originalvariable F30, den benutzerdefiniert fehlenden Wert Punkt A hat, der oder diejenige bekommt in dieser neu erstellten Altersvariable jetzt einen systemdefiniert fehlenden Wert. Das ist also die Voreinstellung beim Generate-Befehl, dass also eine neu erstellte Variable, für die nichts berechnet werden kann in einem bestimmten Fall, auf einen systemdefiniert fehlenden Wert gesetzt wird. Das kann man so lassen, man kann aber auch eine Umkodierung machen, sodass man diesen systemdefiniert fehlenden Wert wieder auf Punkt A setzt, um also die fehlenden Werte wieder auf den benutzerdefiniert fehlenden Wert a zu haben, so wie wir es auch in der Originalvariable haben. Ich zeige mal, wie das geht. Dafür schreibe ich recode f30 alter. Und dann möchte ich jetzt den systemdefiniert fehlenden Wert in einen benutzerdefiniert fehlenden Wert Punkt a umwandeln. Dafür schreibe ich Punkt ist gleich Punkt a. Und wenn ich das ausführe, dann habe ich wieder den Benutzer definiert, fehlenden Wert damit drin, so wie ich das haben möchte. Abschließend machen wir dafür eine Häufigkeitstabelle für die neue Variable f 30 hat Mit der Missing-Option lassen wir uns noch die fehlenden Werte bei der Variable mit anzeigen. Gut, das habe ich jetzt ausgeführt mit STRG D und wir gucken uns nochmal das Ergebnis an. Jetzt haben wir hier also die Befragten im Alter von 18 bis 60 und zwei fehlende Werte, die jetzt mit Punkt A dort stehen. Wir können jetzt an dieser Tabelle hier schon unsere ersten Streuungsmaße sozusagen ablesen. Wir sehen nämlich, dass die jüngste Person, das heißt das Minimum, bei 18 liegt und das Maximum, die älteste befragte Person, liegt bei 60. Das können wir hier schon ablesen, können wir uns auch schon mal notieren. Also Spannweite... gleich Maximum minus Minimum. Das wäre in diesem Fall hier 60 minus 18. Also haben wir hier eine Spannweite von 42 Jahren. Auf Englisch nennt sich das Range. So jetzt wollen wir zusätzlich noch was anderes haben und zwar möchten wir jetzt gerne die Quartile der B Verteilung uns angucken. Die Quartile haben eine ähnliche Logik wie der Median und zwar haben wir beim Median uns überlegt, welcher Wert so in der Mitte der Verteilung liegt, dass man also sagen kann, die Hälfte der Werte liegt über diesem, beziehungsweise die Hälfte der Fälle liegt über diesem Wert und die andere Hälfte der Fälle liegt unter diesem Wert. Das heißt, beim Alter, wenn wir uns gleich die Medien angucken, können wir sagen, wir haben zwei gleich große Gruppen gebildet, die wir sozusagen halbieren. Und bei den Quartilen machen wir jetzt genau dasselbe, nur dass wir nicht zwei Gruppen bilden, sondern eben vier Gruppen. Das heißt, wir gucken, wo liegen die niedrigsten 25% der Verteilung, dann das zweite und das dritte Quartil und wo liegt dann sozusagen das höchste Viertel der Verteilung. Und dafür brauchen wir den schon uns bekannten Summarize-Befehl. Wir schreiben also Summarize, dann den Variablen Namen F30 Alter, Komma Detail. Auch die Option kennen wir schon. Damit werden zusätzliche Informationen angezeigt und bisher haben wir das genutzt, um den Median uns, an, Median uns anzuschauen. Gut, ich markiere das mal und führe das aus. Dann gucken wir uns mal hier die Ausgabe an. Also. Was wir schon kennen, sind... Okay, das ist gerade sehr verschoben. Da muss ich einmal kurz das kalibrieren. Normalerweise müssen alle Punkte angezeigt werden. Die scheinen jetzt irgendwie so außerhalb des Bildes zu sein. Okay, nee, dann ähm, machen wir das ohne, ohne Zeichnung hier drauf. Also was wir schon kennen, ist hier dieses 50%-Perzentil. Da können wir also sagen, die Hälfte der Befragten ist bis zu 21 Jahre alt und die andere Hälfte der Befragten ist 21 Jahre oder älter. Und zusätzlich gucken wir uns jetzt noch dieses 25% Perzentil an und das 75% Perzentil. Und dazu sind die Begriffe jetzt folgende, dieses 25% Perzentil, das ist das erste Quartil und dieses 75% Perzentil, das ist das dritte Quartier. Ich schreibe das mal auf und dann gucken wir uns an, wie man dazu Ergebnissätze dann formulieren kann. Also erstes Quartier ist gleich 25% per Zentier. und der empirische Wert für dieses erste Quartier liegt bei uns bei 19, das heißt bei 19 Jahren. Das heißt, wir können jetzt folgendes formulieren, äh, 25% der Befragten sind bis zu 19 Jahre alt. So, dann haben wir das zweite Quartil und das ist, das ist genau dasselbe wie der Median. Das heißt, wenn man dazu nochmal einen Satz formulieren möchte, kann man gucken, wo liegt der Wert. Da liegen wir hier, 50% Prozent liegen bei 21 Jahren. Das heißt, da so können wir jetzt sagen, 50% Prozent der Befragten sind bis zu 21 Jahre alt. Und dann haben wir das dritte Quartier. Das lesen wir also bei dem 75% Perzentil ab. Und da können wir jetzt gucken, wie alt sozusagen die jüngsten 75% des Datensatzes sind. Und da sehen wir hier, unser Wert liegt hier bei 23. An. Das heißt, 75% der Befragten sind bis zu 23 Jahre alt. So, diese Quartile kann man so schon für Antwortsätze benutzen. Zusätzlich kann man jetzt auch ablesen, wo die mittleren 50% der Verteilung liegen. Wenn man also diese Formulierung äh, liest, mittlere 50 Prozent der Verteilung, dann bitte nicht äh, mit den Median verwechseln sondern dann ist damit der Bereich vom ersten bis zum dritten Quartil gemeint. Ich notiere das mal hier. Die mittleren 50 Prozent der Verteilung, das ist der Bereich vom ersten Quartil bis zum dritten Quartil. So, was heißt das für unser Beispiel? Wir hatten ja gesagt, das erste Quartil liegt hier bei 19 Jahren. Und das dritte Quartier liegt hier bei 23 Jahren. Das heißt, wir könnten jetzt, wenn wir dazu nochmal einen Satz formulieren wollen, sagen, die mittleren 50 Prozent der Altersverteilung liegen in unseren Kursen im Bereich von 19 bis 23 Jahren. So, und mit diesen Informationen kann man jetzt schon ganz gut sich äh, für die Variable vorstellen, wie die Streuung ist. Wir wissen, wo liegt das Minimum, wo liegt das Maximum. Und durch die Quartile wissen wir darüber hinaus noch, wo die mittleren 50% liegen und wo sozusagen dann das älteste und das jüngste Viertel beginnt. So. das sind die Zahlen. Und dazu wollen wir uns jetzt eine grafische Darstellung angucken, und das sind die Boxplots. Ich schreibe mal auf grafische Darstellung Quartile Boxplots. Die Boxplots werden Sie öfters noch sehen. Die werden ganz gern verwendet, wenn man sich so mit einem Blick, einen Überblick ähm, über eine Variable oder die Verteilung einer Variable im verschaffen möchte. Und wir machen das äh, direkt mal für diese Altersvariable. Wenn man den Befehl selber eingeben möchte, ist das Graph Box und ähm, dann den Variablennamen in diesem Fall also F30 Alter. Wenn man über das Menü gehen möchte, das zeige ich auch einmal kurz, dann geht man hier über, Statist über Graphics und dann auf Boxplot wenn man dann in diesem Dialogfeld, was sich hier öffnet, gleich in, dem ersten, in der ersten Kategorie, also in dem ersten Tab Main, hier bei den Variablen auswählt, welche man haben möchte. In diesem Fall also hier die F30 Alter und auf Submit geht. So, dann bekommt man hier im Ausgabebereich genau diesen Befehl, den wir auch gerade im Dufall geschrieben haben. Das heißt, wenn man über das Menü gehen möchte, kann man sich hier im Ausgabebereich den Befehl kopieren und in den Do-File entsprechend einfügen. So, jetzt wurde dadurch, dass ich es über das Menü gemacht habe, direkt auch schon der Befehl ausgeführt. Alternativ hätte ich natürlich im Do-File den Befehl markieren können und ausführen. Und wir bekommen jetzt hier folgendes Diagramm. Gucken wir uns mal die Bestandteile dieses, äh, dieses Diagramms hier an. Wir haben ähm, hier eine Box und ähm, in der Mitte der Box befindet sich hier eine, eine dunkle Linie. Und wir fangen mal in der Mitte an, nämlich diese Linie hier in der Mitte, das ist der Median. Das heißt, wir können hier ablesen, der Median liegt ungefähr bei 21 oder 22 beziehungsweise aus dem Datensatz, von eben wissen wir ja, das ist glaube ich 21. So, und die Box, das sind jetzt genau die mittleren 50% der Verteilung. Also genau das, worüber wir eben gesprochen haben. Das untere Ende der Box ist also das erste Quartier, das lag ja bei uns bei 19. Und hier das obere Ende der Box, das lag bei uns im Datensatz bei 23, das ist das dritte Quartier. Und somit können wir jetzt die mittleren 50% der Verteilung ablesen. Das ist hier dann von 19 bis 23 Jahren. Zusätzlich haben wir hier diese Linien. Die werden auch Whisker genannt. Und die sagen uns jetzt, wo die restlichen Werte liegen. Das heißt, wir haben hier noch Befragte, die unterhalb des ersten Quartils liegen. Das sind halt die 25% Prozent im Datensatz, die am jüngsten sind. Die liegen hier bei uns von 18 bis 19 Jahren. Und dann haben wir oberhalb der Box die 25% Prozent der Befragten, die am ältesten sind. Und die liegen hier bei uns von 23 bis 60 Jahren. Also hier haben wir unser Maximum 60 und hier unten haben wir unser Minimum 18. Dieses Ende der Linie hier ist relativ willkürlich festgelegt. Das heißt, die Leute, die ähm, sich dieses, äh, diesen Diagrammtyp ausgedacht haben, haben eine bestimmte... Höchstlänge ähm, für diese Linie hier festgelegt. Und diese Höchstlinie ist ähm, anderthalb Mal die Länge der Box. In unserem Fall hier ist also die Box zum Beispiel vier Jahre lang, von 19 bis 23. Dann darf die Linie höchstens sechs Jahre lang sein. Und alles, was darüber hinausgeht, wird als Ausreißer bezeichnet. Und Ausreißer werden hier mit solchen Punkten markiert. Das heißt, wir haben in diesem Fall hier Insgesamt sechs Ausreißer, die eben von 30 bis 60 Jahre alt sind. So, so kann man sich jetzt für eine Variable einen Überblick verschaffen ähm, mit einem Boxplot. Und man kann natürlich, wenn man möchte, auch mehrere Gruppen miteinander vergleichen. Dann wird es eigentlich noch äh, nützlicher, so ein Boxplot. Dafür kann man... Entweder in die Hilfe gucken, wie die Option dafür heißt. Oder, wenn man über das Menü nochmal gehen möchte, kann man auch wieder über Graphics, Boxplot, hier haben wir noch unsere Variable drinstehen. Und in diesem Tab Categories kann ich jetzt hier sagen, welche Variable als Gruppierungsvariable in den Befehl mit aufgenommen werden soll. Das heißt, dann hätte ich eine Variable, die nochmal definiert, welche Gruppen miteinander verglichen werden sollen. Das kommt dann gleich in den Aufgaben vor. dann können Sie das dann selber ausprobieren. Und wie ist der Befehl? Also wenn man es direkt in den Befehl eingeben möchte, dann ist es ähm, eine Option, die man hinten dran hängt. Kann ich einmal kurz zeigen. Und zwar ist es dann, dass man die Option Over hinten dran hängt und dann in Klammern sagt, welche Variable die Gruppierungsvariable sein soll. Also hier in Klammern dann Gruppierungsvariable. Gut, Wenn man das in der Hilfe nachgucken möchte, geht das natürlich auch. Da würde ich eingeben Help Graph Box und das einmal ausführen. Und dann sieht man hier, dass es bei den Diagrammen sehr, sehr viele Optionen gibt. Deswegen empfehle ich bei den ähm, Diagrammen eher über das Menü zu gehen, als dass man sich ähm, so Details hier aus der Hilfe heraussucht, weil das sehr umfangreich ist. Aber die Over-Option, die ich gerade gezeigt habe, die wird gleich hier als allererstes mit angezeigt. Das heißt, die hätte man sich hier noch ohne Probleme äh, aus der Hilfe rauslesen können. Ja. Wieder noch mal, äh, diese... die, um die Box herum genannt, diese Also die werden auch Whisker genannt. Genau, ich kann das auch hier nochmal notieren. Also die Box. Können wir aufschreiben, Interpretation. Box. Da haben wir die Box des mit mittleren 50% der Verteilung, also der Bereich vom ersten Quartier bis dritten Quartier und die Linien ober und unterhalb der Box Man Whiskers. Dann können wir noch notieren einzelne Teile außerhalb der Whiskers nennt man dann eben Ausreißer. Und der Vollständigkeit halber noch Definition für Ausreißer. Abstand zur Box. mindestens 1,5 Mindestens 1,5-fache der Boxlänge. Jetzt können wir noch abzählen, was wir jetzt für diesen Kurs noch nicht brauchen, aber was auf jeden Fall in der Statistikvorlesung noch drankommt, der Fachbegriff für diese Boxlänge ist der Interquartilsabstand. Also Interquartilsabstand, Abstand von der ersten, vom ersten Quartier bis zum dritten Quartier. Gut. Im Prinzip war es das? Was ich abschließend noch zeigen möchte, ist, wie man ähm, Diagramme überarbeiten kann, unabhängig davon, ob das jetzt äh, Balkendiagramme sind oder zum Beispiel Boxplots. Und dafür will ich ähm, einmal noch mal kurz als erste Möglichkeit daran erinnern, dass es den Diagrammeditor gibt. Und als zweite Möglichkeit möchte ich dann zeigen, wie man das über das Menü machen kann. Und dann wollen wir mal die beiden Möglichkeiten miteinander vergleichen, was also die Vor- und Nachteile sind. Also beim Diagrammeditor würde es folgendermaßen gehen. Ich führe nochmal ähm, den Befehl aus für meinen Boxplot. Und sobald das Boxplot geöffnet ist, kann ich mit einem Rechtsklick drauf gehen und dann auf Start Graph Editor. So, sobald jetzt der Diagrammeditor geöffnet ist, kann ich jetzt jedes Element dieses Diagramms anklicken und kann da beliebige Änderungen vornehmen. Sagen wir mal als Beispiel, wir wollen hier auf der Y-Achse die Beschriftung ändern. Wir wollen das ähm, nicht mehr so haben, dass hier das ähm, Alter in 10 schritten bei den Labels dargestellt wird, also 20, 30, 40, sondern wir wollen das ein bisschen genauer haben, beispielsweise in 2 schritten dass also das Alter angegeben wird, 18, 20, 22 und so weiter. Dann kann ich hier einen Doppelklick machen, dann ist, dieses, äh, ist die Y-Achse hier aktiviert und dann kann ich hier in diesem ganzen Dialogfeld ganz viele Details einstellen, wie die Y-Achse eingeteilt werden soll. Wenn ich hier auf den Punkt gehe, Range Delta, dann kann ich jetzt sagen, wo die Y-Achse beginnen soll, beim Minimumwert, Dann geben wir 18 ein, weil das unser kleinster Wert ist, Maximum 60, das ist unser größter Wert. Und hier bei Delta kann ich jetzt die Intervalle einstellen. Kann ich also sagen, ich möchte jetzt das in zweier Schritten haben. So, dann kann ich auf OK gehen und dann wird das Diagramm entsprechend angepasst. Ich habe also jetzt hier das in zweier Schritten stehen. Die Lesbarkeit ist jetzt ein bisschen schlecht geworden, weil die Werte ziemlich nah beieinander liegen. Auch dafür gibt es eine Möglichkeit, man kann zum Beispiel hier die Größe der Labels verändern und hier kann man auch den Winkel verändern. Im Moment steht das auf Vertikal, wenn ich das auf Horizontal stelle, ist das schon deutlich besser zu lesen. Und dann sieht das Diagramm so aus. Wenn ich jetzt diese Änderung, die ich jetzt hier im Diagrammeditor gemacht habe, abspeichern möchte, dann gibt es leider keine Möglichkeit, diese Änderung in den Do-File reinzuspeichern. Sondern ich müsste dann immer so vorgehen, dass ich im Diagramm auf File und dann Save gehe, dem ganzen Namen gebe und dieses Diagramm so abspeichere, wie es ist. Das hat den Nachteil, dass ich das Ganze nicht, ähm, wirklich, nicht wirklich replizieren kann. Wenn ich also nochmal genau dasselbe Diagramm machen möchte für eine andere Variable, müsste ich mir die ganze Arbeit wieder neu machen. Schöner ist natürlich immer, wenn man das Ganze in den, im Do-Fall drin hat und dann jederzeit... An, an neue Aufgabenstellung anpassen kann. Und deswegen zeige ich jetzt noch die zweite Variante, nämlich über das Menü. Also hier können wir nochmal kurz notieren. Rechtsklick aufs Diagramm. Und Start Graph Editor. Dann würde man Änderungen vornehmen und dann Diagramm abspeichern. So, das wäre jetzt die Vorgehensweise, wenn ich es mit dem äh, Diagrammeditor mache. Über das Menü, wie sieht es da aus? Ähm, dafür gehe ich wieder ins Menü rein, so wie wir das äh, eben gemacht hatten. Das heißt, hier sind wir jetzt schon drin, ich zeige es nochmal kurz, wie das aussieht, wenn wir hier starten. Also Graphics, Boxplot. Jetzt haben wir hier noch unsere Variable drin, F30Alter. Kleiner Tipp dazu, wenn man später für die weiteren Aufgaben ähm, das Menüfeld leeren möchte, dann kann man hier unten äh, links auf R für Reset klicken. Dann wird das alles geleert, sodass man dann wieder neu starten kann. Also kann ich an diesem Fall mal machen. Dann ist das hier alles wieder leer. Ich wähle dann wieder meine Variable F30Alter aus. Und dann kann ich jetzt mit diesen ganzen Tabs hier oben, kann ich jetzt die Details, die Details des äh, Diagramms einstellen. Und ähm, da muss man sich einfach mal ein bisschen durchklicken und gucken, was man alles so machen kann. Was uns jetzt interessiert, ist ja hier die Y-Achse. Also gehe ich auf die Y-Achse und wähle dann hier oben den ersten Punkt, Major Tick Label Properties. Und da sieht man jetzt, das ist jetzt schon so ähnlich... Vom Aufbau her, wie wir das gerade im Diagramm-Editor gesehen haben, da kann ich jetzt hier bei Range Delta auswählen, was Minimum sein soll, Maximum und Delta. Das heißt, ich trage hier wieder ein, 18, 60 und für ähm, Delta 2. Und dann klicke ich hier auf Submit. Jetzt passieren zwei Sachen. Das eine ist, dass das Diagramm entsprechend so angepasst wird, wie wir es haben wollen. Das sehen wir hier an der Y-Achse. Und der zweite Punkt ist, dass ich hier im Ausgabebereich jetzt genau diesen Befehl äh, ausgegeben bekomme, der dieses veränderte Diagramm erzeugt hat. Und da können wir uns auch kurz angucken, wie das ausschaut. Wir haben genau denselben Befehl wie eben mit Graphbox, Alter, F30, Alter. Und dann haben wir mit Komma die Option Y-Label. Das heißt, hier werden jetzt die Labels definiert für die Y-Achse. Dann haben wir hier 18 in Klammern 2, 60. Das heißt, man kann sich relativ leicht jetzt auf diese Struktur des Befehls erschließen und kann es entsprechend anpassen, wenn man sich zum Beispiel überlegt, ich möchte eigentlich doch keine Zweierschritte auf der Y-Achse haben, sondern Viererschritte, kann man das entsprechend hier in dem Befehl einfach anpassen. Das Menü hat jetzt den Vorteil, dass man da einfach ein bisschen ausprobieren kann, wenn man zum Beispiel jetzt auf hier auf die Labels geht und sagt, ich möchte gerne hier die Größe verändern oder zum Beispiel den Winkel. Dann würde ich hier auf horizontal gehen, wieder auf Submit. Hier erstmal auf, hier auf Submit. Und dann kann ich jetzt gucken, ob mir das Diagramm so gefällt. Wenn ich sage, nee, die Zahlen sind mir hier noch ein bisschen zu groß, kann ich hier wieder zurückgehen und das nochmal ein bisschen ändern. Zum Beispiel sagen wir mal hier auf Small gehen, wieder auf Submit. Und so kann ich das Diagramm immer weiter anpassen, bis es meinen Vorstellungen entspricht. Und ganz am Ende, wenn ich zufrieden bin, gehe ich hier in die, in die Ausgabe. Und kopiere mir den Befehl in meinen Du-File und kann den dann jederzeit replizieren oder auch für weitere Aufgabenstellungen anpassen und verändern. Ich würde das jetzt in dem Fall mal machen. Ich kopiere hier den Befehl mit STRG-C, wechsle in meinen Du-File, füge das hier ein. Dann sieht der Befehl hier so aus und man kann ihn nutzen.